Hallo, ich bin Shikib, ein Flüchtling aus Afghanistan und werde mich heute an alle bedanken, die für uns da sind und uns willkommen sagen und für uns sich äh, für uns einsetzen. Danke. Heute werde ich auch äh, über Ursache reden, warum sind wir hier und warum kommen wir hier. Wir sind wegen Krieg hier. Und warum gibt es in unserem Land Krieg, warum ist in Afghanistan Krieg, warum ist in Irak Krieg und warum ist in Syrien Krieg, weil Kapitalen aus Europa und Amerika kommen zu uns wegen seiner Interesse und machen dort Krieg, ganz gleich wie vor der in Afghanistan Krieg gemacht haben, ganz gleich der in Irak Krieg gemacht haben, jetzt sind jetzt wieder die in Syrien, die bringen dort Menschen um, die bringen dort Kinder um, die bringen Männer und alles um. Die wollen nicht, dass wir da kommen, weil, weil die wollen nicht, dass wir euch zeigen, wie sie mit uns dort umgehen, wie sie mit uns dort machen, wie sie uns dort umbringen. Die wollen das nicht. Wir haben keine Möglichkeit, außer dass wir selber zu Füß kommen und euch zeigen, keine Medien haben wir, keine Zeitung haben wir und keine kapitalistische Medien und Zeitung zeigt uns. Die sagen nur, keine Flüchtlinge hier, weil die unsere Arbeit nehmen. Nein, wir nehmen keine Arbeit. Das, sie haben keine Arbeit wegen Kapitalismus. Wegen dieses System haben sie keine Arbeit. Das, alles, was schlecht passiert, das ist wegen dem System, nicht wegen uns. Und alles, was dort passiert, in unserem Land, in Syrien, in Afghanistan, in Iran, das ist auch wegen Kapitalismus. Die nehmen hier eure Arbeit und die nehmen unser Leben dort. Die, die, die, die schicken Waffen zu uns, die schicken Militär zu uns, die schicken äh, touristische Parteien zu uns, uns zu umbringen. Nur wegen Geld. Ganz gleich wie hier. Und wenn sie wirklich uns helfen wollen, wenn sie wirklich von Herzen Seite uns sind, danke, dass die... Dass, dass sie uns willkommen sagen, aber bitte gehen Sie auf der Straße, bitte für uns, für uns wegen Krieg, dass kein Kind dort stirbt, dass keine Frau dort stirbt. Deswegen gehen Sie bitte auf der Straße und demonstrieren Sie, sagen Sie etwas gegen Krieg, gegen Kapitalismus, gegen dieses System, gegen Leute, die der, der Waffen schickt zu uns, gegen Leute, der Militär zu uns schickt, gegen Leute, die, der, der, der touristische Parteien unterstützen. Gegen Leute, der regieren, die gegen Menschen dort sind, unterschützen. Gegen Leute, der dort Krieg bringen. Gegen Leute, der, der in Afghanistan Taliban, Al-Qaida und jetzt is unterschützen. Danke.